Möglichkeit hatten, einen Erklärfilm zu produzieren die Präsenzuniversität der Zukunft raus aus diesem Emergency Remote Learning durch die Pandemie bedingt kommen. Ich kann mich da äh, definitiv nur äh, anschließen. Was glauben wir zusammen, was die beste Ergänzung jetzt für unser inhaltliches, für unser kompetenzorientiertes Lehren und Lernen wäre? Wir haben Antworten auf diese Frage bereits gesammelt. Ich werde mich trotzdem auf zu neuen Ufern machen, nicht nur, weil ich es dringend für geboten halte, sondern weil es mir auch einfach Spaß macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.